Hallo in diesem Screencast ein kleiner Tipp und zwar wie kann ich den Systemstatus-Icons oben rechts im Panel Farbe verleihen und zwar geht das so. Als erstes starte ich ein Terminal, gehe auf Aktivitäten, Anwendungen, Systemwerkzeuge, Terminal. Und jetzt wird die Datei panelmenu.js editiert per Befehl su, Leerzeichen c, Leerzeichen in Anführungszeichen vi, Leerzeichen, das ist der Texteditor, Schrägstrich usr, Schrägstrich share, Schrägstrich gnome shell, Schrägstrich js, Schrägstrich ui, Schrägstrich panelmenu.js. Js, Enter, Passwort eingeben, Okay Jetzt mit dem Cursor ganz nach unten wandern bis zu folgender Zeile. Und zwar bis zu der Zeile. Jetzt das I drücken und jetzt das Symbolik durch... Full Color ersetzen. Okay, jetzt Escape drücken, Doppelpunkt, WQ, Ausrufezeichen. So werden die Änderungen in der Datei gespeichert. Okay, und jetzt nur noch Alt F2 drücken, R und Enter. Und so wird ein Gnome Shell Neustart herbeigerufen. Und schon sind die Icons farbig. Ciao und viel Glück!